Wie kann man in Excel eine Häufigkeitstabelle erstellen, so wie man sie aus Statistiksoftware wie zum Beispiel Starter oder SPSS kennt? Das lässt sich ganz einfach mit Pivot-Tabellen machen und deshalb möchte ich in diesem Video kurz zeigen, wie man das macht. Ich habe hier einen kleinen Mini-Datensatz mit insgesamt 1 bis 10 Fällen. Und dann haben wir hier die Variable Q1, die hat hier Ausprägungen zwischen 1 und 3. Und dann haben wir noch die 99, die steht für einen fehlenden Wert, also keine Angabe. So, jetzt möchten wir die Häufigkeitstabelle dazu erstellen und dafür nutzen wir die Pivot-Tabelle. Dafür müssen wir erstmal hier auf Einfügen klicken und dann Pivot-Tabelle. Zunächst mal wurde hier schon der richtige Bereich von diesen beiden Variablen hier markiert. Und dann muss ich hier noch anklicken, ob die Pivot-Tabelle in ein neues Arbeitsblatt geschrieben werden soll oder in das vorhandene, also in das Arbeitsblatt, in dem ich hier gerade arbeite. Das wähle ich aus, klicke dann hier auf die Zelle, wo das Ganze erscheinen soll und gehe auf OK. So, und dann kann ich hier auf der rechten Seite jetzt einstellen, wie diese Pivot-Tabelle aufgebaut sein soll. Und dafür muss man zunächst mal die Variable, um die es geht, also hier diese Q1, in die Zeilen ziehen. Und dann sieht man schon, dass die Pivot-Tabelle jetzt im Prinzip schon aufgebaut wird. Und zwar wird jetzt hier hingeschrieben 1, 2, 3 und Na. Und das sind genau diese Ausprägungen, die diese Variable hier annehmen kann. Es gibt ja nur die Ausprägung 1, 2, 3 und Na. Was anderes kommt hier in dieser Variable nicht vor. So, und dann gehe ich wieder in die Pivot-Tabelle rein. Und jetzt muss ich noch sagen, welche Werte sollen denn jetzt angezeigt werden für diese verschiedenen Ausprägungen der Variable. Und Dafür nehme ich wieder die Q1 und ziehe sie hier in das Feld Werte. Und dann erscheint genau das, was ich haben möchte. Jetzt wird ausgezählt. Wie häufig kommt der Wert 1 in der Variable q1 vor? Das ist hier einmal und hier einmal. Das heißt also zweimal, deswegen wurde hier die 2 reingeschrieben. Und genauso dann für die Ausprägung 2, das kommt dreimal vor. Die 3 kommt viermal vor und Na für keine Angabe kommt einmal vor. So, da haben wir schon unsere erste kleine Häufigkeitstabelle. Jetzt ist es ja so, dass in einer Statistiksoftware in der Häufigkeitstabelle nicht nur die absoluten Häufigkeiten hier angezeigt werden, sondern auch die prozentualen Angaben, also die relativen Häufigkeiten. Und auch das kann ich ganz einfach in so einer Pivot-Tabelle erstellen. Dafür nehme ich wieder die Q1 und ziehe sie hier runter in Werte. Und dann klicke ich hier drauf auf dieses Anzahl von Q1 und gehe dann hier auf die sogenannten Wertfeldeinstellungen. Das ist leider hier ein bisschen versteckt und da sind jetzt diese Punkte, die man dafür braucht. Und zwar ist jetzt hier die Voreinstellung, wenn man auf Werte anzeigen als geht, dass keine Berechnung durchgeführt werden soll, sondern einfach direkt der Wert reingeschrieben werden soll. Und das ändern wir jetzt, indem wir hier auswählen auf Prozent des Spaltengesamtergebnisses. Es soll also innerhalb der Spalte geguckt werden, wie viel Prozent sind das. Wenn ich dann auf OK gehe, komme ich genau das. Und dann wird also diese 2 durch die 10 hier geteilt, und dann bin ich bei 20 die 3 hier auch durch die 10 bin ich bei 30 und so weiter. Man kann natürlich hier oben auch ganz einfach diese Spalten Titel ändern, indem man dann hier zum Beispiel Prozent hinschreibt. So, und dann gibt es meistens noch eine weitere Spalte und zwar sind das die kumulierten Prozente. Und auch das kann man hier ganz einfach anfordern. Bei den kumulierten Prozenten werden die Prozentwerte von den verschiedenen Ausprägungen aufsummiert, bis man am Ende bei 100 ist. Und das schauen wir uns mal an. Auch dafür klicke ich wieder auf Q1, ziehe das hier runter in das Feld Werte. Klicke dann hier drauf und gehe wieder auf die Wertfeldeinstellungen, wieder auf den Bereich Werte anzeigen als und wähle dann bei der Berechnung hier aus Prozent laufende Summe in. Das ist das, was ich dafür brauche für die kumulierten Prozente. Dann gehe ich auf OK und dann sieht man, es passiert genau das, was wir haben wollten. Es geht hier mit 20% los, dann werden diese 30% hier dazu summiert. Ich bin bei 50%. Dann kommen 40% dazu, 90%, 10% dazu und ich bin bei 100%. So, das kann ich natürlich auch hier ganz einfach wieder ändern, dass hier dann kumulierte Prozente steht. Und damit ist die Häufigkeitstabelle jetzt schon ziemlich vollständig. Dann gibt es manchmal noch die Unterscheidung nach Gesamtprozenten und gültigen Prozenten. Und auch das lässt sich hier sehr einfach in Excel umsetzen. Und zwar geht es bei den Gesamtprozenten ja darum, die Prozentwerte hier auf alle 10 Fälle zu berechnen. Manchmal möchte man aber lieber die gültigen Prozente haben. Das heißt, man möchte den Prozentwert haben, bezogen auf diese neun Fälle hier, 2, 3, plus 4, die eine gültige Angabe gemacht haben. Und diesen einen Fall mit dem fehlenden Wert möchte man rausrechnen. Man möchte also, dass sich die Prozentberechnung nicht auf die zehn Fälle hier bezieht, sondern nur auf die neun Fälle mit gültigen Angaben. Und das lässt sich super einfach hier in Excel machen. Dafür geht man hier auf dieses kleine Dropdown-Menü und wählt dann hier aus, welche der Werte, also welche der Ausprägungen von dieser Variable überhaupt in dieser Pivot-Tabelle angezeigt werden sollen. Dann kann man hier einfach das Häkchen bei NA wegnehmen und schon wird die Tabelle so gekürzt, dass man sich nur noch auf die neuen Fälle mit gültigen Angaben bezieht und auch die Berechnung der Prozente und der kumulierten Prozente bezieht sich jetzt auf diese neuen Fälle und somit die gültigen Prozente. Soweit zur Erstellung von Häufigkeitstabellen in Excel. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Wenn Sie noch weitere Videos sich anschauen wollen zur Datenanalyse in Excel, schauen Sie gerne in die weiteren Videos dieser Videoserie rein. Den Link dazu finden Sie unten in der Infobox.